Hallo alle zusammen, dieses live German und ich bin Nadia Maschewska. Heute zeige ich Ihnen, welche Fragen man an die Patienten stellen kann, damit man mehr Informationen über ihre Schmerzen sammelt. Los geht's! Schmerzanamnese: 10 Fragen. Können Sie die Schmerzen genauer beschreiben? Sind sie eher dumpf, stechend oder brennend? Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten und 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Bitte sagen oder zeigen Sie mir, wo die Schmerzen am stärksten sind. Sind die Schmerzen vom Ausgangsort an einen anderen Ort gewandert? Strahlen die Schmerzen in eine andere Körperregion, in eine bestimmte Richtung aus? Sind die Schmerzen dauerhaft da oder gehen sie auch wieder weg? Folgen die Schmerzen einem wellenförmigen Verlauf? Das heißt, schwelen sie immer wieder an und ab? bestimmte Auslöser für die Schmerzen. Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt? Wodurch werden die Schmerzen gebessert oder verschlimmert?